Paare, die sich lieben, sind sich sicher, dass jede liebevolle Geste gegenüber dem Partner liebevoll erwidert werden wird. Paare, die sich ihrer gegenseitigen Liebe nicht mehr sicher sind, befürchten, dass auch die liebevollste Geste vom Partner nicht liebevoll erwidert werden wird. Deshalb ist die beste Methode herauszufinden, ob der Partner einen noch liebt, mit möglichst vielen liebevollen Gesten dem Partner eine Chance geben, dass er sie liebevoll erwidern kann.